Herzlich willkommen! Heute geht es darum, eine bestimmte Zahl zu finden, das kann zum Beispiel eine Jahreszahl sein. Bertram hat nämlich das Problem, dass er weiß, es gibt da ein Jahr, in dem da was Interessantes war zu seinem Thema, aber die Treffer spucken ganz unterschiedliche Sachen aus und er fragt Amina, sag mal, wie kann ich ein bestimmtes Jahr, also im Grunde eine bestimmte Zahl finden? Hm. Meint Amina. Da hast du zwei Möglichkeiten. Zum einen kannst du die Zahl in Anführungszeichen setzen, damit erzwingst du sie, so wie du es auch mit einem Wort machen würdest. Die andere Möglichkeit ist die Option, zwei Punkte zu setzen. Also Punkt, Punkt und dann deine Zahl, die du brauchst. Halt mal. Da war doch die Sache mit dem Zahlenraum, dass man zwei Zahlen, habe ich das nicht, habe ich, äh, hab ich das falsch in Erinnerung? Nee, nee, das ist schon richtig. Aber wenn du diese zwei Punkte nimmst und nur eine Zahl ans Ende setzt, dann suchst du genau nach dieser Zahl. Okay, ich werde mal beide Varianten testen.